Guten Morgen! Ich bin nicht allein, ich würde jetzt nur zurückfahren und Wasser holen. Ich starte derweil. Wir fahren jetzt auf dem Matajur. Also Mattaiur ist direkt an der Grenze Slowenien-Italien. Und wir starten von der italienischen Seite, von Civitale aus. Langsam auf dem Plan. Gestern coole Ankunft gehabt mit der ganzen Teufelsbrücke und mit dem ganzen Bach. Echt krasse Ort. wirst wir auch unbedingt anschauen. Ähm, ich bin jetzt da drinnen, ungefähr genau 12 Kilometer von Civitale weg und die Bäche und das ist echt richtig krass, also gegen. Für uns geht es jetzt dann da links weiter, jetzt sind die 10 Kilometer und ab da wieder Retour auch einen 12 Kilometer langen Trail. Ähm, das Hinterland typisch italienisch, recht verschlafen und recht. Echt authentisch und wunderschön zum Ausschauen. Und läuft die Bäche also, da, ist seht Also, es ist das Wasser, ist glasklar. Glas. Ja, wettertechnisch war oh, ja, heute ein bisschen besser angesagt. Ähm, jetzt ist es total komisch, jetzt ist es echt schwarz im Planen. Wir hoffen einmal, dass es so bleibt jetzt. Es ist zwar laut Wetterbericht los, es ist aber in Realität die Wolke derweil noch wurscht. Wir hoffen, in Kroatien geht uns das auch ein auf. Dass wir es halbwegs brauchbar haben und dass wir es machen können. So, nur geredet, wir packen es zu und sind gleich wieder zu zwei. Also drüber bleiben. The know or earth and see, for the devil sends the rest, because the know the time is short. Vielleicht kennt auch nicht dieses Liedel. Geht er noch weiter? Let him know the understanding the devil knows to see. Geht es weiter? It's the human number. It's called the 666. Ja, wenn auch dieses Liedel kennt von der britischen Band. Der Kuss in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall habe ich 660 km genau am Dach und die ist bei 68% Akkustand ich bin nicht aufgenommen, sie da auch 69 km das war noch cool gewesen ja. so schaut der Apil aus richtig cool und wir sind komplett allein ja. also wir sind, seit wir unten abgerungen sind, da kurz du noch nicht aber das sind wir jetzt schon gewohnt einfach nicht los. ja, im ersten Berg haben wir keine Menschen so. Nein, wir haben erst gar keinen getroffen gestern haben wir fünf getroffen und heute unten Autos, aber jetzt gar nichts also, echt crazy. Und crazy waren auch die, die sie neben uns gepackt haben mit diesen alten Mercedes. Die waren jetzt wie lange? Acht Monate in Griechenland. Acht Monate irgendwie in Griechenland, die ganze Quarantäne in Österreich. Und reisen jetzt wieder nach Österreich rein und bleiben dann irgendwie in Kärnten und so. Und die waren, glaube ich, zweieinhalb Jahre in irgendeiner Wüste ist oben gestanden am Auto. Also, echt crazy. Und Asien, ja, da waren es halt zweieinhalb Jahre am, am Stück. Ja, der Mercedes war aber alt. Das war aus den 60er, 70er Jahren. Da um. ja. echt cool, ja. richtig cool ja. die leben es tolle Sache trifft man da Wurm am ja, Weg ja. <lacht> gut, wie schaut es aus? Höhenmeter technisch, ich schätze mal knapp ein Drittel haben wir ungefähr ähm, oben wird dann die Aussicht immer besser da ist jetzt typisch für die Region also starker Bewuchs das ist dann immer so und es ist halt gleich schwül im Sommer, ja, so lala, wenn man ganz früh startet geht eher dann auch so früh als Herbsttouren weil es einfach viel angenehmer ist und wenn der Bewuchs noch nicht so da ist, dann hat man auch die bessere Sicht Es ist echt schon viel ja, es ist krass Es ist unterschiedlich Wenn man denkt, wir waren vor zwei Tagen noch ein Blöckenpass oben, da ist ein Meter Schnee noch Ja, ein Meter gelang, ja nicht. gelang gar nicht Dann gefahren wir runter, dann ist man in Tolmezzo, da war gestern in Afrika, wo wir da gekocht haben und alles Und dann kommt man da hoch, hat 20 Grad gehabt in der Nacht Und es geht da echt total schnell, also auch wenn es da unten jetzt einmal regnet Das ist nicht unbedingt die Katastrophe und man kann dann auch noch was tun, weil es einfach nicht so unangenehm kalt ist. Das merkt man gleich. Also die Region ist schon so fabel, diese Alte Adra Region von Kärnten. Kanaltäu, Slowenien solche. Weil sie einfach schon so früh zum Biken einladen. Es geht eigentlich ganz wenig früh los wenig los und geht ganz lang ins Jahr rein. Westalpen vielleicht uns auch voll. Nur mal das Zeitfenster für die hochtour ist halt viel kürzer. Also da ist dann halt cool, so ab August, September, wenn die Sicht wieder gut ist. Und kein, Schnee und kein Schnee natürlich ist und das ist da unten gleich mal der Fall, dass da Schnee frei ist da kommen halt echt viel Toren und die Bäche ja. also die Bäche sind schon wow, das ist ein großes Kino und man schafft es eigentlich mit total wenig im Auto durchzukommen weil wir haben auch nicht viel ein bisschen eine Powerbank und, und halt Gas ja, so. so, ich würde so ja. zwei Tage schaffen wir jetzt noch also fünf Tage schaffen man jetzt da unten ähm, dass man da stehen konnten, ja Und wir haben nicht mehr so lauben. Das geht gut, weil die Batterien mhm. halt eine Ewigkeiten für die Kameras sind. Ja, genau. Geht gut, ja. Weil die Infrastruktur dann doch da ist, dass wir essen gehen kann man schnell, was oder so deswegen ja. stresst eigentlich Was halt schon ist, die Straßen, wenn man sie abseits fährt mit dem Auto, man muss halt aufpassen, sie sind teilweise schon rau. Also ja. zu langer Radstand und so als sie die Kamera aufkriegt. Mhm. Also zu lang und zu tief aufpassen schaut sich davor die Straße, wenn man es welche fährt, das ist so, wo wir gestern noch sind, das waren dann schon ganz schön ausgespülte Sachen. Und ohne Euro kommst du nicht mehr auf, weil der Schotter so los ist. Es braucht ja gerade am da gehen und dann oben Abend um, regnen. Regnen, genau. dann machen sie die genau. ja, Gruben auf und so. Genau. Und wo wir am ähm, letzten Jahr mal gestanden sind, auch da hat es dann voll geregnet und da sind wir dann aufgefahren und da war es dann auch mit Euro schon eine Harakiri-Partie. Und deswegen musst man muss echt ein bisschen schauen, weil wenn man sich da eingrabbt, da ist man ja. Zweiter, ja. das Ja, das cool über Nacht für ja. Oder in ein paar Stunden für da. Genau. Und dann halt auch nicht in den Bach bleiben natürlich, weil wenn da in der Nacht ein Wetter kommt, dann sind die Auto weg, bei der Fell und so ja. geschieht. Aber es ist ja sehr viel Abenteuer, sehr cool. Ja, dann kann man schon. Und machen. auch die Touren vielleicht sind unbedingt noch, wenn ich Gewitter so aussage, weil die Bäche haben wir gerade gestern wir gesehen, was wir dann so ein sind, die kommen dann daher und da ist ein weg. Ja, da ist es wirklich weg, weg, ja. Echt weg. ja. Also wenn Gewitter aussagen, ich hat nur zwei Zeitfenster, ich darf es nicht machen. Sicher gescheitert nicht. Gescheitert Schwimmung oder sowas. <lacht> <lacht> ja, passt. Backen wir es wieder wieder. Ja. The number of the beast. 666. Nein, mehr gibt es nicht so einfach. <lacht> täglich grüßt das Murmeltier und täglich bleiben wir stehen wo die Aussicht geil ist nur noch fett da unten sind wir gestartet. da ist Civitale und da hinten ist Trieste da sieht man das Meer schon wow richtig geile Kulissen, richtig geile Gegner wir haben selber gesagt, ein bisschen so Monte Grappa Stil ja. wenn man da südlich radelt und sicher ein Geheimtipp, wenn man da mal im Herbst, ja vor allem früher herfährt oder vielleicht ja. im Winter sogar. Und die Straßen sind auch so ja, ja. Genau, es ist echt ewig auf. Wow, aber coole Kulissen. Ja, ich stellt sich im Leben jetzt die Frage, ob es wirklich Not ist mit einem Campingbus oder so einem Camper, was immer zwei Tonnen meistens wiegt, bis auf 1300 Meter aufgefahren. Aber ich finde es Hammer, dass die hier oben einen extra Stellplatz gemacht haben für Camper. Und man hat Blick direkt aufs Meer. Also das ist echt der Wahnsinn. Die Frage ist, was man jetzt wirklich anfängt, aber ich glaube, wenn man so Wanderer ist oder nur mit Family da, ist ist das ganz cool. Wasser jetzt sogar unten auch im Dorfe. Also von dem her super Sache. Und trotzdem haben wir Idee und ich finde halt, wenn man sowas teilweise ein bisschen fördert und offiziell macht, dann steuert man halt den Trend entgegen, dass es ein gerade ausartet. Also da muss man dann schon sagen, gar nicht so blöde Idee. Ja. Weil die haben sogar im, im Ort selber, gell, genau. haben die Kap einen Stellplatz mit Wasser mittendrin für drei oder vier Camper und das ist eigentlich auch eine coole Sache weil ja, Mit mit Schlauch also mit Schlauch und allen, also du kannst du, du mitten, mit Campingplatz mit sauber hinterlassen crazy ja, finde ich eine coole Idee ja, dann ist es einfach ein bisschen aufgeräumt ich glaube die Leute die das nutzen passen eh auf ja. und die die, die siehst Fokker lassen oder nicht aufpassen die dann so oder so alles was sie wollen okay. aber ich glaube das ist das falsche weil ich denke schon wenn man irgendwo mein Auto steht hinfahren, zurückfahren ohne Flurschaden, ohne irgendwelche Öle oder Mineralstoffe austritt und ohne Müll wieder fahren, ja. glaube ich, das funktioniert. Ja. Nicht mehr weit, Dann sind ja. bei Refugia, da ja. Wirklich interessant gemacht, das man aus dem ersten Weltkrieg, was sie wo angespielt hat mit einer Karte. Man findet es im Internet ja eigentlich heutzutage schon alles, aber sehr sehr cool, auch mit den ganzen Wanderwege, was so los ist und sehr interessant gut gemacht Angekommen am Gipfel, wenn du ein bisschen zurückgehst, dann bist du ganz oben. Einfach der Wahnsinn. Also, man hat Blick raus aufs Meer, dann ganz Venetien raus. Cimona di Friuli, Kurnan hinten, dann Richtung Dolmetzeuche, da vorne ist das Toll. Und wenn man da zurückgeht, hat man dann Slowenien mit dem ganzen Triglauf Nationalpark um Kobarit hinten drinnen, Triglav Sella Nevea mit dem kompletten Kanin. Einfach richtig, richtig heftig. Und dann auch ein Blick ganz Slowenien, euch, Italien bis Kroatien. Also muss man schon sagen, einer von den krassesten Aussichtsberge, was es da unten gibt. Und richtig geil, dass wir da sind. Und das ist unser Drehleuche. Sind ja ganz cool. Matadown. Das heißt offizieller Trail. Ja, 11,5 Kilometer lang, 1400 Euche. Das sind Wanderer, Läufer, Räser und Radlfahrer. Und alle nehmen Rücksicht aneinander und alles funktioniert. So geht's auch. So geht's auch. Ja. ja bist du teppert Spitzige Stahl Ja, und die sind <lacht> haben drüber gefahren wow, Da hätte jetzt voll den Überschlag machen können oh, Hilfe Hela, ich nicht aus Ja Kilometer Trail haben sie in sich gehabt, heißt waren 12 Kilometer Trail am Stück, also richtig heftig. sind die Gegend mega. Ja. Ich finde es eine gute Alternative zum Monte Clappa zum Beispiel, muss man sagen. Auf jeden Fall werden wir immer wieder scouten. Und jetzt gibt es einen Kuchen, eigentlich gibt es einen Kropfen con crema, eine Cason einen Latte und du hast die kinder gesagt. Cappuccino.